Wie fügt man einen Blindtext ein in Writer? Einen Blindtext fügen Sie mit der Funktion Autotext ein. Stellen Sie den Cursor an die Stelle, an der der Blindtext eingefügt werden soll. Geben Sie den Text BT ein, betätigen Sie F3 auf der Tastatur. Alternativ lässt sich der Text auch über das Menü Extras Autotext auswählen. Hier sieht man auch alle anderen vorhandenen Autotexte sowie deren Kürzel. Aus der Liste Standard Blindtext auswählen. Klicken Sie auf Einfügen in der Dialogbox. Den Blindtext Lorem Ipsum erhalten Sie, wenn Sie anstelle BT den Text Lorem eingeben.